Glenn und ich spielen Fangen beim Chippen, ich habe vier Bälle hingelegt. Wir stehen gegenüber voneinander, das Ziel ist, den Ball in den Eimer äh, zu chippen oder pitchen. Wenn wir das schaffen, dürfen wir einen weiter. Ich möchte Glenn fangen. So hoffentlich klappt es, Glenn nicht gut sein. So, wer möchte anfangen? Magst du? Ich weiß. Uh. Jetzt darf Glenn ein weiter, ich muss hier bleiben. so ich darf jetzt ein weiter zum glück So wenn ich wenn ich jetzt loche, hat Länge zu